Die aktive Schaffung von Bank Geschäftsbankengeld, aktive Buchgeldschöpfung, geschieht beispielsweise durch die Kreditgewährung an einen Kunden. Beispiel für eine aktive Buchgeldschöpfung Für die Geschäftsbank A liegt folgende zusammengefasste Bilanz vor. Dem Kunden X wird ein Kredit in Höhe von 2000 Euro gewährt. Diese Kreditgewährung stellt die Ak ein Aktivgeschäft der Bank dar, welches zu einer Zunahme der Forderungen auf der Aktiva sowie zu einer Zunahme der Sichteinlagen auf der Passiva der Bilanz der Geschäftsbank A führt. Folge der Kreditvergabe ist eine Verlängerung der Geschäftsbankbilanz, also eine aktiv-passiv-Mehrung. Die Geldmenge M1 erhöht sich um 2000 Euro da ohne Verringerung des außerhalb des Bankensektors befindlichen Bargeldbestandes zusätzliches Buchgeld geschaffen wurde. Unabhängig davon, ob der Kreditnehmer über das neu geschaffene Buchgeld durch Überweisung auf ein anderes Konto oder durch Barabhebung verfügt, bleibt die um 2.000 Euro gestiegene Geldmenge M1 unverändert. Bei einer Überweisung verringert sich das Sichtguthaben des Kreditnehmers, während sich gleichzeitig das Sichtguthaben des Zahlungsempfängers erhöht. Bei einer Barabhebung wird Buchgeld in Bargeld umgewandelt, was zu einer Verringerung der Sichteinlagen bei gleichzeitiger Erhöhung des außerhalb des Bankensektors befindlichen Bargeldbestandes führt. Merke. Bei aktiver Buchgeldschöpfung erhöht sich die Geldmenge M1 und als Folge davon auch M2 und M3. Die passive Schaffung von Geschäftsbankengeld, passive Buchgeldschöpfung geschieht beispielsweise durch die Bareinzahlung eines Kunden. Beispiel für eine passive Buchgeldschöpfung. Für die Geschäftsbank B liegt folgende zusammengefasste Bilanz vor. Der Kunde Y zahlt 1000 Euro auf sein Girokonto ein. Diese Bareinzahlung stellt ein Passivgeschäft der Bank dar, welches zu einer Zunahme der Sichteinlagen auf der Passiva sowie zu einer Zunahme des Banknotenbestandes auf der Aktiva der Bilanz der Geschäftsbank B führt. Folge der Bareinzahlung ist eine Verlängerung der Geschäftsbankbilanz, also eine Aktiv-Passiv-Mehrung. Die Geldmenge M1 ändert sich dadurch nicht. Lediglich die Zusammensetzung der Geldmenge M1 ist anders, da Bargeld durch Buchgeld ersetzt wird. Werden allerdings zur Geldmenge M2 gehörende Spareinlagen bar abgehoben oder auf ein Girokonto umgebucht, erhöht sich ausnahmsweise die Geldmenge M1. Da M1 ein Teil von M2 ist, ändert sich M2 aber nicht. Merke: bei passiver Buchgeldschöpfung ändert sich die Geldmenge M1 meistens nicht. Die Geldmengen M2 und M3 bleiben in jedem Fall unverändert.